Also hier sind wir reingekommen, mussten das Gitter hochheben, das war zum schon getroffen. Und dann sind wir hier in dem Bunker drin. Und direkt hier am Anfang, richtig krass, betreten bei Fliegeralarmen oder Flakbeschuss gestattet. Unbefugten betreten, wird bestraft, der Polizeipräsident. Unnormal. Unnormal. Und direkt hier schon die ersten Relikte aus der damaligen Zeit oder aus der Nachkriegszeit, Gasschleuse, alte Stromverteilung, Stromkabel sind auch noch da, Gasschleuse und ein alter Stuhl, achten noch mal, alte Schuhe, das wird nicht der erste und auch nicht der letzte sein hier und eine alte Schaufel für Kohle. So, gehen wir mal weiter in das Bauwerk rein. Und das, was wir hier sehen, ist schon ziemlich krass. Altes Kochgeschirr, alte Flaschen, Eimer. Alte Flaschen, hatte ich gerade schon gesagt. Also wenn man sich hier mal Zeit nimmt, alles zu durchforsten, was denn hier? Ein bisschen altes. Krass. Guckt euch das mal an. Das ist wahrscheinlich zum Schleichschneiden gewesen. Das liegt hier einfach auf dem Boden rum. Weitere Flaschen, ein alter Stuhl. Und natürlich der obligatorische Schuh. Also ohne Maske ist das hier nicht auszuhalten wegen der Schwebeteilchen. Hier wurde auch gezündelt. auch wieder schuhe ein alter koffer ich würde sagen der ist richtig alt 50er jahre vielleicht Und hier, schaut mal hier luftschutzraum nummer eins wir befinden uns also jetzt in luftschutzraum nummer eins zählen wir mal gemeinsam mit wie viel es gleich geben wird ich war auf jeden fall überrascht wie groß dieser bunker ist ja der der Koffer ist definitiv nicht, äh, nicht alt, der wurde wahrscheinlich gestohlen oder so oder zurückgelassen. Ja. Hier in der Ecke liegen weitere Flaschen. Mediz medizinische Drogen, <lacht> Drogene. Also auch das ist sehr alt. Und noch weitere Schuhe. Ja, hier waren mal Bunkertüren drin. Da sieht man mal, wie so eine Bunkertür von innen aussieht. Das ist anscheinend einfach nur Drahtgeflecht. Wusste ich auch nicht. Hätte gedacht, dass sie ein bisschen stabiler sind. Ja, und direkt das nächste Interessante. Vorsicht, Glas. Ich denke, man kann es lesen. Das sind kleine Röhrchen mit Aromen. Man riecht heute nichts mehr, aber diese ganzen gebrochenen Glasflaschen sind Aromaglasflaschen. Die Lampe eben drehen. Entschuldigt bitte. Hier weitere Aromafläschchen. Die sind garantiert aus der Nachkriegsnutzung. Die werden nicht aus dem ersten, also aus dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein. Ich denke, das ist Schuhwichser. Und auch hier wieder ganz viele Aromafläschchen. Alter, als Fass wird das mal gewesen sein. Das existiert heute nicht mehr. Und irgendwelche Füße von ja, Regenschirmen. Ah ja, Luftschutzraum Nummer 3. Wir sind bis jetzt also in den dritten Luftschutzraum gekommen. Und hier steht ein alter Kamin. So, wir gehen weiter. Hier gibt es eine alte Wanne. Leiter Und hier sind wir schon in Luftraum, Luftschutzraum Nummer 8. Auch hier wieder, ich denke, das ist eine Lampe gewesen. Ja, hier sind unglaublich viele Relikte aus der Kriegszeit und aus der Nachkriegszeit. Wie gesagt, schwierig zu sagen. Und da wir ja immer an allem rumfummeln, sind hier wie gesagt Schwebeteilchen in der Luft. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ganz schlimm, ganz katastrophal. Und hier haben Obdachlose gelebt oder wohnen vielleicht auch noch. Die haben wahrscheinlich keine Lust mehr auf die ganzen Lost Placer, die immer reinkommen. Hier ist auf jeden Fall die Nummer 7. Stellt euch mal vor, ihr müsst hier übernachten. Katastrophe. das hier ist der zweite ausgang oder eingang je nachdem wie man das sagen möchte und hier haben wir noch mal die wunderbare schrift noch nie gesehen unbefugtes betreten wird bestraft ja früher wurde alles bestraft zwei eimer ja sogar drei eimer in verschiedenen größen verschiedene andere behältnisse hier noch weitere eimer hier hat wahrscheinlich auch jemand gesessen oder geschlafen, noch ein Eimer und so sieht die Bunkertür aus, wenn sie heil ist. Ja und da drin ist dieses Drahtgeflecht. Ja wahrscheinlich aufgrund der Materialknappheit wurde damals so gebaut, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Unfassbar. Hier sind wir schon im Luftschutzraum Nummer 12, auch hier wieder Schuhe, allerdings moderne, ein alter Sessel, der ist auf jeden Fall alt und da ist wieder diese Tür. Interessant ist diese Flasche, hier. die gefällt mir. Rasiercreme, aber nicht nur eine oder zwei, sondern ohne Ende. Toro Shave, yeah. Und hier auch, schaut euch mal das an, mega alt. Was haben wir hier? Auch wahrscheinlich Schuhwichse oder so. Ja, hier werden wahrscheinlich die Toiletten sein, aber auch sauber. Aber das waren natürlich ursprünglich mal die Toiletten. Und hier, Kinderspielzeug. Ohne Ende Kinderspielzeug. Ich versuche das mal in die Hand zu nehmen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Jetzt wisst ihr, glaube ich, ich, wie das funktionieren sollte, das Spielzeug. Ne? Ich versuche es mal in die andere Hand zu nehmen. Krass. Oder hier. Zusichse. Ohne Ende. Pfeifenköpfe. Noch mehr Spielzeug. Hier waren wir noch nicht drin. Ein alter Koffer. Ein richtig alter Koffer. Dann wieder hier die Schuhwichse, richtig viel Schuhwichse, krass, unnormal, unnormal was hier alles zu finden ist, Brushless Shaving Cream, Molle, so dann gehen wir mal hier lang, was wir hier noch haben. Ah, ein altes Bett. Schaut euch das mal an. Ein altes Bett. So, auch hier alles voll. Jetzt wie gesagt gebrannt. Und dann gehen wir mal hier links. Genau, hier ist ja der Eingang. Wir gehen jetzt mal von dieser Seite in das Gebäude. Also ihr seht, wie groß das Gebäude, Gebäude ist, beziehungsweise dieser Bunker. 18, 18, äh, Entschuldigung, neunte Luftschutzraum. Auch hier eine alte Bergbank zu sehen. Krass. Alles noch da. Alles noch da. Oh ja, hier ist auch noch gut was zu erkennen beziehungsweise hier waren wir schon das ist der 10 den haben wir schon gesehen so ich glaube leute ich glaube wir haben soweit alles gesehen genau das haben wir auch schon gesehen